Bleiben, Nazis vertreiben. Am Bahnhof Lichtenberg haben NPD-Gegner für einen offenen und toleranten Bezirk demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz. Anlass war der Aufmarsch einiger NPD-Anhänger auf dem Bahnhofsvorplatz. Beide Gruppen wurden durch Polizisten voneinander getrennt.